Im Reitsport und vor allem bei den diesjährigen Weltmeisterschaften spielen viele Elemente eine wichtige Rolle. Ich spreche heute mit der Sportpsychologin, die dafür sorgt, dass wirklich alle in einem Boot sitzen. Gabi, was ist das Besondere an dem Wasser? Das Wasser ist einfach hier ein wunderschönes Ambiente und Erholung und Genießen gehört auch mit zum Spitzensport aus meiner Sicht. Dann lass uns mal ein paar schöne Momente auf dem Wasser genießen. Wendekreis ausnutzen. Brr. Rückwärts, rückwärts, rückwärts, rückwärts, rückwärts! rückwärts, rückwärts. Teampartner, wenn darf ich dich bitten. <lacht> Leistung ist Können, mal Wollen, wir haben jetzt nicht so viel Können beim Tretbootfahren, aber ganz viel Wollen. Ja, das Wollen hat tatsächlich überwogen. Genau, und damit haben wir es geschafft. Und das ist der Teamgedanke. Hallo Gabi, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist ein sanftes Blau. Warum? Ich habe blaue Augen. Welche Musik hörst du am liebsten? Da bin ich ganz offen, muss gute Stimmung auslösen. Und bei guter Stimmung? Geht's mir besser. Haltern am See? Ja, eine schöne Stadt, da bin ich geboren. Mhm. Olympische Spiele 1984? Viele, viele Erinnerungen mit einem für uns tollen Staffellauf und einer Bronzemedaille. Was magst du an Menschen besonders? Ihre Einzigartigkeit. Jeder ist individuell anders und damit auch ganz besonders. 49,75 Sekunden. Meine persönliche Schallmauer. Mein Traum war es, immer unter 50 Sekunden zu laufen. Und das habe ich mit 49,75 geschafft. Auf der Strecke von 400 Meter, richtig? Genau. Dein Lieblingsfach in der Schule? Ich habe gerne Mathematik gemacht. Warum? Weil es so logisch ist. Deine größte Schlappe in der Schule? Meine größte Schlappe in der Schule... Ich bin nicht so musikalisch. Ich glaube, das war für mich immer eine große Hürde. Mhm. Was ist für dich Erfolg? Eigene, persönliche Grenzen sprengen. Was wärst du geworden, wenn du nicht Psychologin und Psychotherapeutin geworden wärst? Weiß ich nicht. Ich hatte den Wunsch immer. <lacht> Mach mal eine typische Handbewegung, die du jeden Tag machst. Ich glaube, ich mache oft was mit den Händen. Solche Bewegungen, wir fassen mal zusammen, das wäre so was Typisches von mir. Danke. Die letzten Weltreiterspiele waren vor vier Jahren in der Normandie. Gabi, wie habt ihr es da geschafft, alle in ein Boot zu holen? Ich glaube, wir haben die entscheidenden Weichen bei den Weltreiterspielen in Kentucky vier Jahre vorher gesetzt. Da haben wir mit einem gemeinsamen Poster begonnen, Yes, We Can. Wir haben dieses Poster genutzt, in dem wir auch alle untereinander vorgestellt haben. Wir haben die Bilder von jedem Reiter drauf gehabt und haben dann wirklich sehr viele teambildende Maßnahmen gemacht. Wir haben ein Catering gemacht in einer Blockhütte, wo alle zusammengekommen sind. Und da haben wir wirklich Team gelebt. Zeig uns doch mal einfach irgendeine teambildende Maßnahme, die du jetzt vornehmen würdest, um das Team für try vorzubereiten. Also was wir mal gemacht haben, gemeinsame Schilder, Türschilder, Metal Dreaming und dann immer ein kleines Giveaway von dem Unterstützungsteam mit einer entsprechenden Antwort. Das ist eher so ein kleiner, kleiner Gag, das kleine Buch der Antworten. Wir haben das so gemacht, dass jeder sich eine Frage stellen konnte, innerlich natürlich nicht laut und sollte dann die Seite aufschlagen und dort findet er dann die Antwort. Vielleicht magst du dir auch noch mal eine Frage denken, ohne dass du sie laut aussprichst, und dann mal reinschauen. Okay. Ähm also, ich kann es dir jetzt mal verraten. Meine Frage war, wie sich die Reiter in Tryon anstellen werden und ob die Mühen sich lohnen werden. Und da habe ich wirklich eine sehr passende Antwort gefunden. Sie lautet, ein großes Engagement wird gute Resultate erzielen. Ich sehe jetzt auch, wenn ich auf diesen Tisch gucke, zum Beispiel ähm, dieses kleine Bildchen. Die Athleten wollen das immer gerne auf einer Seite. Zwölf Strategien für viele erfolgreiche Ritte mit den Basics aus der Sportpsychologie. Was brauche ich vom Start? Klares Ziel. Vergegenwärtigung meiner Stärken im Reitsport inklusive der Pferdestärken. Meine Unterstützer. Den Leistungssport können wir nie alleine machen und einen guten inneren Dialog plus die zwölf Strategien. Dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich an einem Seminar ähm, Britt Finkelmann kennengelernt habe. Die hat eine Zeichnung von meinem Seminar gemacht, weil sowas kann man sich über Bilder, kann man sich auch Sachen besser merken. Damit das jetzt alles in try absolut nach Plan läuft, Gabi, habe ich hier noch einen kleinen Rucksack, in den du deine Strategien mit reinpacken kannst und den Glücksbringer und ich bin mir sicher, dass du den Reitern die große Hilfe sein wirst, sodass das alles funktioniert.